Ja, wir freuen uns, dass wir heute das erste Mal im Lichthafen stehen, dem, was schon gebaut wurde. Und neben mir ist der Jahnke, Herr Janke, Herr Janke ist Architekt und eigentlich der Chef hier oben auf der Baustelle, ist für die vernünftige Ausführung verantwortlich und dass das jetzt schon so aussieht, wie es aussieht. Und wie es aussieht, würde ich mal Sie überlegen. Also wir sind in der Zukunft ein bisschen Fantasie. kann man sich die den Kooperationsplan vorstellen. Wir haben die Rohbau bzw. Deckenschalungsarbeiten abgeschlossen. Da werden Sie hier noch sehen, sind noch die Notstützen. Bis die letzte Auswertung erfolgt ist. Und ansonsten können Sie den Entweder dann schon funktionieren lassen. Wir sind dabei, die den ersten Beton auszuschalen. Mit der auszuschalen. Die Deckenschalung die wird jetzt für den nächsten Abschnitt erweitert. Und Also nochmal wiederholt, in drei Wochen ist der Rohbau fertig. Und was man da sieht, das ist die Deckenschale. Ja, und die Deckenschale war mal hier. Richtig. Und die wandelt sozusagen immer weiter zum Ende. Ja, sehr schön. Was vielleicht medizinisch wichtig ist, man sieht hier Räume. Man hört Baulärm, man sieht Räume. Das heißt für den OP, das sind Operateure und die Patienten. Richtiges Licht sehen, das ist nicht innerhalb eines großen Gebäudes ohne natürliches Licht, sondern das natürliche Licht fällt in den Operationssaal und auf dieser Seite ist ja der große Eingriffsraum. Auch da werden Narkosen durchgeführt, auch da sieht man, dass die Patienten Tageslicht haben und was wichtig ist, auch die Operatoren und die Narkosemenschen haben Tageslicht.